Hallo, ich war eben im Rossmann, denn ich bin ja nach Berlin gezogen, wie ihr wisst und hier gibt es irgendwie nicht so viele DMs und ich bin total gewohnt in den DM zu rennen für Nudeln und Shampoo und Aufstrich und Klopapier und alles, also sowohl Lebensmittel als auch Drogeriesachen, aber ähm, ja, das gibt es hier leider nicht so oft in Berlin, also jedenfalls in der Ecke, in der ich wohne, ich wüsste jetzt hier nicht, wo der nächste DM sein sollte und ähm, Rossmann gibt es aber relativ nah. Und ich dachte mir, ich gucke mir einfach mal jetzt an, was es denn so im Rossmann für coole Sachen gibt. Weil, ähm, ja, die müssen ja auch irgendwie mit DM mithalten. Und ähm, ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich gerne einfach mal mit euch zusammen austesten würde. Und ja, das sind jetzt so ein paar Sachen, die würde ich mir sonst vielleicht gar nicht so unbedingt kaufen. Aber ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Und irgendwie hat mich das angesprochen. Und wir fangen jetzt mal hiermit an. Das ist von der Marke Ena Bio und zwar sind das ganze Himbeeren in Zartbitterschokolade. Und ähm, das sind gefriergetrocknete Bio-Himbeeren, umhüllt von Zartbitterschokolade. Ich habe es mir im Laden ehrlich gesagt nicht so genau durchgelesen, aber hier sehe ich jetzt schon, dass es aus 90% Zartbitterschokolade besteht und nur aus 9% Himbeeren. Und halt noch so Überzugsmittelzeugs, aber sonst nichts. So sieht das Ganze aus. Also hier sind sowohl große als auch kleine Geräte drin. Das ist jetzt ein großes Gerät. Das probiere ich jetzt mal. Also es riecht nur... Es riecht ein bisschen so... Früher haben unsere Großeltern, die haben in Münster gewohnt, und die haben uns immer Spitzkuchen mitgebracht von irgendeinem Markt. Vom Dom, glaube ich. Ne, Dom ist in Hamburg, ne? Egal. Jedenfalls riecht es ein bisschen so wie Spitzkuchen. Ich probiere es mal. Okay. Es sieht von innen so aus. Ja. Hört ihr das? Das knuspert so richtig. Also, es schmeckt gut. Mhm. Irgendwas stört mich. Vielleicht stört mich, dass die getrocknet sind. Das finde ich irgendwie. Also, klar, hier drin können die ja nicht sonst frisch sein, ne? Aber. Irgendwas stört. Also, die Schokolade ist lecker. Die ist jetzt nicht so. Ich würde die mir jetzt nicht in der Tafel kaufen. Also die Himbeere ist nur so eine Nuance. Das ist eigentlich mehr Schoko. Was ja nicht schlecht ist. Aber irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, von 10 Punkten gebe ich dem 6. Dann habe ich eine Erdbeermarmelade gekauft, auch von dieser ENA-Biomarke. Die hat 40% weniger Zucker. Und wir hatten ja Erdbeermarmelade selber gemacht. Die ist jetzt leider fast leer, deswegen dachte ich mir, es ist Zeit für eine neue. Also 55% Erdbeeren, dann Rohrzucker, Wasser, konzentriert und Geliermittel. Aber jetzt kein Vanille oder irgendwas. Ich finde, eine Erdbeermarmelade ist einfach so, wie sie ist am geilsten. Hui. Oh, geil. Es riecht gut. Ich finde allerdings die Farbe nicht so schön. Also es ist schon so ein bisschen bräunlich. Es ist nicht so dieses Rot, was ja auch eigentlich heißt, dass es natürlich ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht schlecht, aber so, so ganz ansprechend ist die Farbe auch nicht. Ich habe mir jetzt hier so Knäckebrot genommen und mache da jetzt einfach ein bisschen was drauf. Ich finde übrigens auch unter eine Erdbeermarmelade oder generell unter eine Marmelade gehört Butter. Und zwar nicht zu wenig. Also es ist halt echt nicht so süß, was ich geil finde. Schmeckt ja, gut. Wenn wir jetzt hier mal so reingehen, das ist schon eher fein püriert. Obwohl, es sind auch teilweise schon noch so Erdbeerstückchen mit drin. Also, ja, schmeckt lecker. Kann. kann man auf jeden Fall gut äh, nochmal kaufen. Dafür, dass die halt 32 Gramm Zucker hat, was natürlich super viel ist, aber was glaube ich für eine Marmelade, ich glaube normalerweise haben Marmeladen schon so 50% Zucker, oder 50 Gramm auf 100 Gramm, von daher finde ich, ist das in Ordnung. So, dann habe ich diesen Riegelmix hier gefunden, auch von Ena Bio. Das ist also diese Rossmann-Bio-Marke. Und das sind halt drei verschiedene Riegel, wo ich dachte, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Und zwar einmal Sesam und Cranberry, Erdnuss und Mandel und nur Erdnuss. Das hat mich irgendwie angesprochen. Und auch so dieser Look, das ist so schön handlich und ist auch echt klein. es war auch nicht teuer, eigentlich will ich jetzt nicht alle probieren. Aber was bleibt mir anderes übrig, ne? Okay. So sieht Sesam und Cranberry aus. Erinnert mich ein bisschen daran. Kennt ihr das? In so türkischen Supermärkten gibt es ähm, so Sesam... Einfach nur so Sesam-Dinger. Sieht eigentlich genau wie das aus. Also, ich weiß nicht, ob das genauso ist. Oder ob hier vielleicht ein bisschen weniger Zucker drin ist. Hier sind auf jeden Fall auf 100 Gramm 22 Gramm Zucker. Das ist schon viel. Und die Zutaten sind Sesamsamen, Erdnüsse, Honig... Gezuckerte Cranberries, Mandeln, Kürbiskerne. Das war's. Also nicht viel Schnickschnack, das gefällt mir. Das riecht nur nach Sesam. Uh. Hm. Nein. Ja. Das schmeckt tatsächlich so, wie die in diesem... Diese türkische Süßigkeit. Ähm... Ich finde es ein bisschen süß. Vor allem so beim ersten draufbeißen war es echt süß. Es ist es glaube ich so überzogen mit irgendeinem so Zuckerguss oder was das ist. So jetzt, wenn du kaust und da kommen noch die anderen Zutaten mit rein, dann geht es. Aber es klebt auch. Mein ganzer Mund klebt voll. Finde ich jetzt nicht so nice. So, jetzt probieren wir Erdnuss und Mandel. Das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen spannender aus. Ich kann zwar nicht erkennen, was das alles so ist. Also da ist irgendwas drum, was das zusammenhält. Das sieht sehr klebrig aus. Also Zutaten sind hier Erdnüsse, Honig, Mandeln, Rosinen, Kürbiskerne. Und das hat 27 Gramm Zucker, also noch mehr. Ich muss sagen, diese Verpackung hat mich sehr angesprochen, diese hier so gar nicht. Also es ist irgendwie nicht cool zu öffnen. Und auch so vom ich mag einfach so diese einfache Folie sieht einfach nicht ansprechend aus, aber wir probieren jetzt mal. Mmh. Okay. Mit der Rosinen drin. Mhm. Mmh. Das schmeckt ganz gut finde ich. Sehr erdnussig. Mmh. Das klebt auch, aber es ist generell ein bisschen weicher von der Konsistenz. Dieses Sesamding, das konnte man richtig abbeißen. Dies hier ist eher so ein bisschen, seht ihr? Es klebt so. Aber das schmeckt nicht schlecht. Ich glaube, das wäre auch so powermäßig deutlich besser. Also so, wenn du es jetzt wirklich als Powerriegel willst, dann wäre das, glaube ich, deutlich erfolgreicher als das. Der letzte ist der reine Erdnussriegel. Da ist tatsächlich nur 83% Erdnuss und sonst Honig drin, was nice ist. Ähm, ist auch am wenigsten Zucker, 18 Gramm. Aber ich muss sagen, ich glaube, das wird mich jetzt auch nicht mehr vom Hocker hauen. Also das, ich kann mir jetzt irgendwie gerade ganz gut vorstellen, wie der schmeckt, weil der andere schon so extrem nach Erdnüssen geschmeckt hat. Ähm, die fand ich jetzt alle nicht so toll. Ich würde sagen, von 10 Punkten 5. Ich habe mir ansonsten noch diese kokos Chips dort gekauft, einfach nur wirklich Kokoschips, so wie sie halt sind, ähm, weil ich die gerne haben wollte fürs Müsli, weil ich hatte das immer im Urlaub und das hat das Müsli einfach irgendwie nochmal extrem aufgewertet und ich habe so in Unverpacktläden oder so solche noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht war ich in den falschen Läden, ähm, aber dann dachte ich mir, auch hier gibt es die jetzt gerade auch in Bio-Quality und die haben auch nur 97 Cent gekostet von daher dachte ich mir, why not? Und das sind, damit komme ich bestimmt fünf Jahre hin. Wir werden jetzt einfach auch mal. Das ist alles nicht so einfach zu öffnen. Hilfe! Oh, geil. Ich liebe auch Raffaello. Eigentlich bin ich nicht so der Kokosmensch. mensch Aber die sind geil. Geil. I like. Zehn von zehn. Also wer auf Kokos steht, ne? Aber die schmecken echt richtig natürlich, ist halt wirklich nichts anderes mit drin. Lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und einen Tipp, falls ihr auch nach solchen Dingern sucht, bei Rossmann gibt es die relativ günstig. So, das waren die ganzen Sachen von Rossmann. Ich habe mir noch letztens schon im Penny etwas gekauft, was ich gerne ausprobieren wollte mit euch zusammen. Und zwar sind das solche Nudeln hier. Girasole. Girasol. <lacht> Tomate Mozzarella. Also es, ist, es sind halt so gefüllte Nudeln mit Tomate Mozzarella. Und ähm, eigentlich wollte ich sowas schon öfter mal ausprobieren, aber irgendwie bin ich immer dran vorbeigelaufen. Und dann dachte ich mir so, nö, jetzt nimmst du sie mit. Die waren auch, glaube ich, nicht so teuer. Ich weiß nicht mehr genau. Die kann man im Kochtopf, in der Mikrowelle oder im Dampfgarer warm machen. Ich mache es jetzt in der Mikrowelle, weil es am schnellsten geht. Ähm, und zwar einfach auf einen Teller legen, mit zwei Esslöffel Wasser benetzen und bei ca. 700 Watt ca. 1-2 Minuten erhitzen. Und das mache ich jetzt mal. So sehen die jetzt aus. Sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich auf jeden Fall von der Form. Und man sieht noch ein bisschen das Wasser, was ich da drüber gemacht habe. So sieht man die Füllung ganz gut. Das ist also auf jeden Fall ein Mousse. Nichts Stückiges, würde ich mal sagen. Oh, das ist dick. Ich packe das jetzt mal mit den Fingern an. Ne? Das würde ich normalerweise natürlich niemals tun. Aber wir wollen uns das ja genau angucken. Also das ist auf jeden Fall viel Füllung, würde ich jetzt sagen. Und es riecht nach Tomate einfach. Ich esse es jetzt natürlich auch ohne Soße und so, deswegen wird es niemals so schmecken, wie wenn man es sich tatsächlich zubereiten würde. Aber ich gucke jetzt mal. Hm. Also wenn man jetzt mal das Bild dort mit dieser Füllung hier vergleicht, sieht es schon ein bisschen anders aus. Es ist halt wirklich ein Mousse, es ist nichts Stückiges, so wie ich das jetzt erkennen kann. Und die Nudeln sind auch schon sehr fest. Also die sind wirklich noch sehr, sehr al dente. Aber schmeckt nicht schlecht. Irgendwohan erinnert es mich. An irgendein so Zeug. Man merkt aber auch den Mozzarella, so konsistenzmäßig. Also schmeckt gut. Ich würde es jetzt glaube ich nicht so essen, wie es da ist. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Soße, aber dafür, dass es echt schnell geht und glaube ich wirklich sehr, sehr satt macht, also das sind richtige Nudeln, richtig fest, ähm, finde ich es eigentlich nicht schlecht. Also hier die Zutatenliste ist Hartweizengrieß, Mozzarella, Wasser, Tomaten, Molken, Eiweiß, Käse, Ricotta, Eier, Tomatenmark, Kartoffeln, Weizenmehl, Speisesalz, Gewürze, Kräuter, Rapsöl, Maisstärke, Hefe. Und diese Kräuter, das ist auf jeden Fall so basilikum -mäßig. Die sind auf jeden Fall prall gefüllt. Das finde ich ganz gut. Würde ich mir jetzt nicht immer wieder neu kaufen, aber wenn man mal nicht weiß, was man machen soll oder keine Zeit hat, das ist das nicht eine ganz coole Sache. Da würde ich sagen, von 10 Punkten 7,5. Also es war schon echt ganz lecker. Aber das war's. Das waren so ein paar Sachen, die ich einfach mal gerne probieren wollte. Und ich dachte mir, warum zeige ich euch das nicht, weil vielleicht standen die ja auch schon auf eurer Probierliste ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr dieses Videoformat öfter sehen wollt, weil ich, ich glaube, ihr kennt das auch, man bleibt schon irgendwie immer so ein bisschen bei den Gerichten, die man kennt und die man eh schon tausendmal gegessen hat. Aber ähm, warum nicht mal was Neues ausprobieren? Also schreibt mir gerne, falls ihr daran Interesse habt. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!